Ist ja, wenn man nach Bali mit der Fähre fahren will, dann fährt man ja von dem Hafen hier ab, ja. dann ist es sehr günstig, nur 2 Euro kostet die Fahrt ja, pro Person, ja. etwa 30.000 Rupias ja, für 4 Stunden Fahrzeit, ja. also auf, auf der Fähre, 4 ja. Stunden, dann kann man aber schon einen Roller mitnehmen. Ja. Mit Roller zahlt man ja 50.000, so circa 3 Euro. Ja. Auto wie sowas dann äh, schon äh, vielleicht 60 oder 70 Euro. Ja. So eine Million, also über eine Million ja, für die Fahrt nach, wahrlich. Ja. Werkstatt, ja, oder Autowäsche ja. her. <lacht> <Ja. lacht> so, Zum oh. zu Waschen vielleicht. Oder zur so Werkstatt, ja. Natürlich ohne Möglichkeit hier ja. einfach hier Aha. ausheben und dann.. <lacht> <lacht> Der Stände gibt es auch viele verschiedene Arten von frischer Früchten. Schlangenhautfrüchte gibt es auch. Die Salakfrüchte. Ja. Was, was für Früchte habt ihr beim Frühstücken? Hab, gibt es dann auch Salak? Normalerweise ja, ja. Bei Salak da kann man ja schon das ganze Jahr Salak essen. Bei ja. ja, uns gab es leider nur. Aha, Melone, Papaya, Ananas und die andere Melone. Ne? Ah, Honigmelone. Mehr gab es nicht an frischer Frucht. Mhm. Aber Papaya ist auch gut. Ja. Irgendwie äh, Baum wird abgeschnitten, vielleicht. vielleicht. Mhm. Das sieht so aus. Oh ja. Yeah. Mhm. Mhm. Mhm. Wird umgeleitet mhm. durch die enge Straße. Ja, manchmal äh, wird es dann schwierig, besonders ja, wenn Regenzeit kommt, passiert ja, oft dann, dass die großen Bäume umfallen. Ja. Das wollen wir ja. schon ein bisschen verhindern, ja. Nicht, dass äh, bei starkem Regen eben mal sowas das passiert. Ja, aber es sind ja viele Leute da, die schnell die Straße frei machen. Mhm. Bei uns in Deutschland würde dann erstmal die Feuerwehr die Straße äh, sperren mhm. und dann überlegen und dann würde irgendeiner kommen mit einer Kettensäge und würde anfangen. Das ist <lacht> die Ja, die kommen aus Australien, Neuseeland. Ja, aus Australien, ja. Die sind oft hier unterwegs. Ja. Okay. Ja. Die sind schon die teurer Yachts, glaube ich. Ja. Oder? Oh ja. ja. <lacht> die sehen nicht gerade günstig aus. Ja.